I've been through a whole lot Whole lot, but I still love it Love it Sacrifices I have made babe. Hey Sport2000 Family, was geht? Willkommen zu einem neuen Fußballschuh Review Heute gibt es einen sehr, sehr coolen Schuh Und zwar eine Laceless Schuh da denkt man ja zunächst mal direkt an die große Marke Adidas, aber wir haben für euch heute einen ganz besonderen Schuh am Start. Ich hole ihn mal ins Bild. Wir haben hier einen Fußballschuh von Umbro. Ihr seht, ein Laceless Schuh, das heißt ein Fußballschuh ohne Schnürung. Wir wollen mal schauen, wie sich dieser Schuh im Test schlägt, ob er mit der großen Marke der Konkurrenz Adidas mithalten kann, was das Thema Laceless angeht. Und natürlich, wie der Schuh allgemein im Review sich schlägt. Findet ihr jetzt heraus. Viel Spaß dabei und let's go! I'm the man, I got plans Fit the bourbon in my hand That'll make it change its stance I'm like, in advance And I rarely have a chance Rather mitigate the risk Keep my eye up on them bands I'm like, I'm just saying In the land, guess I'm back in high demand And my car ain't from Japan But I drive it like I ran From the cops, I'm like damn See you tweaking on the gram I can never understand How you claim to be a man Cause you not I'm like, cause you less able Get these squares stretched out That's a rectangle That girl to wipe me down like a wet table And come and get your ass beat That's a vegetable Rest in peace, I'm deceased That's my is not a lease And that's convincing, not a crease From the ground, election like some cleats I'm like Heard your homie send a leak I listen to it, shit is weak You should trash and hit delete If it ain't about the bottom line, it's not important I don't entertain a buyer if I cannot wir starten mit der ersten Kategorie und zwar der Kategorie der Ballverarbeitung und des Touches, also allgemein des Ballgefühls. Und ich muss sagen, hier macht der Umpro Schuh eine sehr, sehr gute Figur. Hat mich positiv überrascht. Das Ummaterial wird sehr, sehr weich nach der Einlaufphase. Man fühlt sich eigentlich direkt im Schuh wohl, weil der Touch sehr direkt ist, aber er wird noch ein bisschen weicher durch die Einlaufphase. Er ist leicht gepolstert, das heißt, man spielt den Ball zwar direkt, aber zum Beispiel beim Schießen wird man gleichzeitig unterstützt. Ich muss sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, aber hat mich definitiv überzeugt, was die Leistung im Bereich Ballgefühl und Touch angeht. Machen wir weiter mit der Passform und des Komforts. Zunächst mal zur Passform. Ich muss sagen, ich habe mich im Schuh wohl gefühlt, muss aber sagen, dass ich den Schuh eher für Spieler mit breiten Füßen empfehlen würde. Ich habe ja mittlere Füße und muss sagen, dass ich leicht gerutscht bin im Schuh. Spieler mit äh, sehr breiten Füßen sollten hier kein Problem haben. Das Rutschen kommt vielleicht dadurch, dass ich in dem Schuh ein bisschen zu viel Platz hatte. Das heißt, der fällt ein bisschen größer aus als äh, normalerweise. Da müsst ihr drauf achten. Ich würde euch auch ähm, empfehlen, den Schuh vorher mal anzuprobieren. Was das Thema Laseless-Schuh angeht, soll es ja allgemein bekannt sein, dass man solche Schuhe mal vorher anprobieren sollte, weil man keine Schnürung hat. Das heißt, man kann keinen zusätzlichen Halt generieren am Schuh ohne Schnürsenkel. Das heißt, unbedingt vorher anprobieren. Was aber das Thema Komfort angeht, gibt es hier auf jeden Fall eine 1. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, hatte keine Druckstellen, keine Blase, hatte keine Einlaufphase gebraucht. Hier gibt es die volle Punktzahl, aber wie gesagt, was den Lockdown angeht, den Schuh unbedingt vorher mal anprobieren. Kommen wir noch zur letzten Kategorie, und zwar zur Kategorie der Verarbeitung und Haltbarkeit. Auch hier macht der Schuh eine gute Figur. Die Testphase war jetzt leider durch die Corona-Zeit nicht lang genug, um hier ein abschließendes Fazit äh, zu geben. Wir haben den Schuh jetzt in fünf verschiedenen Trainingseinheiten getestet, auf Kunstrasen ausschließlich. und muss sagen, dass ich bis auf leichte Abnutzung hier am Übergang zur, von der Sohle zum Rohmaterial eigentlich keine Probleme hatte. Vorteil ist natürlich, wir haben hier einen schwarzen Fußballschuh, das heißt, Verfärbungen bzw. Abfärbungen sind nicht allzu schnell zu sehen. Man muss sich natürlich. Bedenken, dass das O-Material durch die Bewegung, wenn man viel rennt, ein bisschen quasi so Knicke bekommt. Das ist aber nicht schlimm und ist auch normal. Ansonsten gibt es hier auf jeden Fall nichts zu bemängeln. Das war es dann auch schon wieder zum Umrohschuh, schuh zu einem Laceless-Schuh. Jetzt mal noch das abschließende Fazit. Ich muss sagen, wenn ihr die Chance habt, testet den Schuh auf jeden Fall mal, weil der Schuh ist, was den Komfort angeht und den Touch, sehr gut. Hat mich positiv überrascht. Wie gesagt, mein Tipp, den Schuh vorher mal anzuprobieren weil ich leicht rutsch bin durch meine mittleren Füße, weil der Schuh etwas größer ausfällt. Das solltet ihr beachten. Ansonsten gibt es hier nichts zu bemängeln. Eure Meinung zum Schuh gerne mal in die Kommentare. Das war's zum heutigen Video. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.